Der erste Vortrag geht um QGIS 3D, also das ist relativ neu, in QGIS 3 gibt es jetzt ein 3D-Modul. Andreas Neumann aus der Schweiz, GIS-Projektleiter an der GIS-Fachstelle in Zug, Schweiz, wird uns darüber berichten. Er war letztes Wochenende noch auf dem Entwicklertreffen von QGIS in La Coruña in Spanien und ist jetzt direkt von Spanien nach Dresden ja, ich gekommen. Hatte. Danke. Also... Die Arbeit ist natürlich nicht meine Arbeit, ich äh, habe es nur getestet und verwendet. Äh, ist vor allem von äh, Lutra Consulting, von Martin Tobias. Äh, aber die Geschichte von 3D in Cookies geht ja schon länger zurück. Also das ist ja nicht der erste äh, Versuch, 3D zu etablieren in Cookies. Es gab früher oder es gibt immer noch den Cookies Globe. Das ist ein, ein, ein Plugin für Cookies 2, äh, der auf Basis von äh, OSG Earth äh, implementiert wurde. Und, äh, das war ein C++-Plugin, war aber nicht Teil von Kugis kernfunktion Also die konnte man äh, optional dazu kompilieren. Äh, dann gibt es noch ein anderes, äh, vielleicht hier gut bekanntes Projekt. Das heißt, äh, es ist ein Plugin QGIS-to-Suite.js. Und das äh, exportiert äh, das aktuelle cookies projekt in eine äh, HTML-Seite mit äh, einigen javascript Bibliotheken, Street JS ist da drin, also es braucht daher einen WebGL-fähigen, halbwegs modernen Webbrowser. Und das ist dann nach dem Export eigentlich abgekoppelt vom cookies projekt Das ist dann eigentlich ein Export und ist nicht mehr aktualisiert, wenn sich was ändert in Cookies. Aber also ich werde die Folien dann teilen, da sind auch die Links drin und da könnt ihr das Beispiel aus Japan anschauen. Es hat ein Konsole ein- und ausschalten, Attribute abfragen. Uh, und so eine Ebene kommt man da hin und her schieben und so Sachen machen. Ist aber auch natürlich, uh, weil es keine Serverkomponente und keine Streaming-Komponente hat, eingeschränkt in der Größe der Szene, die man da exportieren und anzeigen kann. Dann eben seit Version 3.0 uh, gibt es Cookies uh, nativ in uh, uh, gibt's 3D Nativ in Cookies so. uh, und uh, das basiert eben auf der QT5 3D-Module, die wieder auf OpenGL basieren. Und äh, man kann jetzt neu äh, separat neben der 2D-View, neben dem 2D-Canvas auch einen, einen 3D-Canvas öffnen. Und dann äh, muss man äh, die Höhendaten jeweils ko konfigurieren, wo Cookies die findet, in welchen Layern, in welchen Attributen, welches das. Es gibt ein, dann eine Oberfläche, die so der wenn, wenn man nicht richtige 2D-Daten hat, äh, nicht richtige 3D, sondern nur 2D, muss man eine Geländeoberfläche so als Master angeben, die dann sagt, wo die Höhe für die anderen Layer herkommt oder dass sie dann äh, drapiert werden. Oder also gibt es da äh, Zwei Orte, wo ihr konfigurieren müsst für 3D. Das eine ist äh, per 3D View, also wenn ein neuen 3D View und kein was aufmacht, dann gibt es dort eine Werkzeugleiste mit etlichen Konfigurationen. Und das andere ist, dass, dass es per Layer einzustellen ist. Und da gibt es so wie jetzt äh, 2D-Symbologie, ein, ein eigener Reiter gibt es auch einen für 3D-Symbologie. Und äh, mir ist halt so in Open Source Oft der Fall ist, die ersten Versionen sind noch relativ eingeschränkt äh, in der Funktionalität und äh, sind vielleicht noch nicht für alle brauchbar, aber mit jedem Release kommt wieder ein bisschen eine Verbesserung dazu und äh, so geht das Schritt für Schritt, äh, verbessert sich das. Zunächst mal ein paar Screenshots, wie das ausschauen kann. Das ist ein Stadtmodell von, von der Stadt Prag. Da gibt Gebäudemodelle, auch äh, separat äh, publizieren die Modelle von Brücken und die sind Open Data, die kann jeder runterladen, sie sind in Kacheln organisiert, sie haben nicht die ganze Stadt in einem Pfeil. Es äh, gibt verschiedene Formate, und, unter dem 3D-Shape kann man beziehen. Und das Gelände kann man als Raster oder als, bereits als 3D-Polygon, das so wie ein TIN eigentlich äh, strukturiert ist. Hier ein Beispiel aus meinem privaten Umfeld, ich bin Höhlenforscher und in der Nähe von Zürich im Kanton Schwyz ist eine Region, wo ich recht aktiv bin und da ist immer interessant, wie ist die Höhle in Relation zum Geländemodell, wie sind da die Überdeckungen und so und wie ist die Höhle im Vergleich zu irgendwelchen geologischen Schichten. Und hier, was man hier sieht, ist eigentlich die, die Draufprojektion aufs Gelände, also von unten nach oben projiziert sozusagen, das ist nicht die echte 3D-Darstellung hier. Nur das Gelände, ist, äh, weil das Problem ist, es gibt keine Transparenz, man kann nicht so, so einfach unter das Gelände schauen. Also, und es, selbst wenn es Transparenz gäbe, wäre es wahrscheinlich nicht immer so ansehlich, weil, weil es gibt äh, Objekte, die, die sich selbst, äh, Gelände kann sich selbst äh, äh, Transparenz mehrmals hintereinander wie sagt man, hinterlagern und dann ist irgendwann nicht mehr gut lesbar oder was man aber machen kann ist man kann ein Gittermodell machen das ist leider auch noch nicht kein, keine so einfache Checkbox dass man jetzt sagen kann jetzt äh, render mir das Gelände als Gitter äh, sondern ich habe also es gibt eine Möglichkeit ein kleines äh, Mod Modell zu machen und dann kann man das äh, ein, ein Gitternetz rechnen und das äh, dann verdichten und dann äh, die Höhe vom Geländemodell ableiten und dann hat man 3D-Linien oder bei jedem Stützpunkt eine Z-Koordinate. Ein Beispiel aus meinem Arbeitsumfeld, aber es dort kein irgendwie Auftrag oder es war nicht äh, gefragt, dass, dass ich das mache, aber es war so eine Spielerei von mir. Äh, da hat man die Swiss, Swiss Buildings 3D. Äh, das sind die Gebäude mit Dachformen und äh, kombiniert mit, äh, mit einem relativ gut aufgelösten Geländemodell und dann sind noch die, äh, man kann durch das 2D-Rendering vom Katasterplan zum Beispiel gewisse Layer von dort äh, drauf drapieren aufs Modell. Die Daten sind äh, von SwissTopo kommerziell erhältlich äh, und von der amtlichen Vermessung je nach Kanton. Also unser Kanton ist auf dem Weg Richtung Open Data, aber es ist noch nicht so weit Dann hat der Hauptentwickler, der Martin Tobias, hat gesagt, es wäre doch noch nützlich, ein kleines GitHub-Repo zu haben, wo man teilen kann, wo es freie 3D-Geodaten gibt. Und unter, dem, unter dieser GitHub-Seite kann man von seinem Land Einträge machen. Also für Deutschland sind durchaus auch Sachen drin, glaube ich. Und wenn was fehlt, gerne ergänzen. Also Österreich hat das Wien, Deutschland, Berlin, Hamburg aus der Schweiz gibt es Zürich, ja, es gibt noch sicherlich viel mehr, aber das sind jetzt mal die, die wir auf die Schnelle gesammelt haben. Unterstützte Formate sind einmal prinzipiell alle Formate, die Kugis laden kann, kann man auch in die 3D-Szene einbinden, sowohl bei Vector als auch bei Raster, aber nicht alle Formate unterstützen wirklich eine Z-Koordinate. Also sicher unterstützt sich ein GeoPackage, PostGIS, GML, Esri Shape und vermutlich, das habe ich nicht getestet, aber ich gehe davon aus, GeoJSON auch. Ähm, wenn man nur 2 D-Objekte hat, zum Beispiel Gebäudegrundrisse aus dem Katasterplan und man weiß die Anzahl Stockwerke oder die Gebäudehöhe, kann man mindestens die Gebäude extrudieren aufgrund der Anzahl Stockwerke halt dann ohne detaillierte Dachformen. Die Extrusionsfunktion stellt Cookies zur Verfügung. Dann kann man an Punkten, Punktobjekten, äh, also an je, jeder äh, Punktkoordinate kann man ein kleines 3D-Modell ablegen, also entweder kann man äh, Basis, also so wie Kugeln, Zylinder, so Sachen, die stellt Cookies von Haus aus zur Verfügung, oder man hat ein kleines Modell, und das sind alle die Formate, die von dieser ASSIMP-Bibliothek äh, äh, angeboten werden, kann man dann auch in Cookies laden. Das sind äh, äh, ja doch ein paar Formate, ich weiß nicht, wie gut alle unterstützt sind, aber da, da kann man so Mini-3D-Modelle laden und dann Punktkoordinaten darstellen, so ein, ba ein Baum oder eine Parkbank oder ein, ein Abfalleimer oder keine Ahnung, was man so in 3D darstellen will. OpenStreetMap, äh, da ist auch in Diskussion. Also es gibt natürlich Tags, die schon existieren, Height, äh, Building Levels, Roof Shapes, so Sachen. Sind natürlich nicht homogen verfügbar. Äh, aber es gibt auch ein, ein Proposal in der, auf der Wiki-Seite für echte 3D-Gebäude. ich bin da nicht so involviert, kann auch nicht so gut Auskunft geben darüber. Aber da gibt es auch äh, Initiativen. Jetzt, was funktioniert schon in Cookies 3D, also es gibt diese separaten Ansichten für die 3D-Darstellung und Navigation, also man kann die, die Layer von, 3D, äh von 2D werden dann auch in 3D dargestellt. daneben man kann Geländemodellen aus Rasterdateien, in der Regel also empfehlenswertes geo format äh, anzeigen. Das nimmt dann Cookies und trianguliert das on the fly in verschiedenen Teils und Teils, die weiter weg sind, sind dann gröber trianguliert als welche, die näher sind. Das hat auch unangenehme Seiteneffekte, das sieht man, da gibt es manchmal so kleine Lücken, manchmal, die nicht sein sollten. <lacht> dann eben bestehende zweite Symbologie, da kann ich für jeden Layer wählen, ob die zweite Darstellung einfach drauftabiert wird. Ich kann aber ich könnte auch mit einer regelbasierten Darstellung, das haben wir heute Vormittag kennengelernt, und einer Expression äh, kann man sagen, der, diese Symbolklasse wird aber nur in 2D dargestellt, indem ich sage, kennen äh, äh, was oder MapID ist kennen was, wenn man das gleichsetzt, dann wird es nur in 2D gerendert, in 3D nicht. Das ist eine Möglichkeit, das zu unterdrücken. Eben Polylinien äh, kann man extrudieren und Polygone und äh, eben als Basisgeometrien für Punktobjekte werden Kugeln, Zylinder, Quader, Kegel angeboten und noch mehr Ebene und Torus, Ring, so verschiedenes Zeug. Äh, seit Version 3.6 gibt es auch eine regelbasierte Symbologie in 3D, vorher gab es nur einheitlich für alle Objekte. Äh, und man kann einstellen, die, die Farben, Schattierung und Lichteinstellungen. Und man kann Attribute abfangen im 3D-View. Und 3D-Szenen kann man auch im Layout, im gedruckten Layout einbinden. Also da kann man auch die Ansicht nochmal rotieren oder sich positionieren und dann wird das in höherer Auflösung gerendert, so also in vielleicht 300 dB oder was auch. Das ist der Dialog für die äh, also per, per View-Einstellung, also da wird die Kamera, der Field of View kann man einstellen, dann das Geländemodell mit der Überhöhung, die Schattierung, man kann Lichter, mit den Lichtern habe ich noch wenig gespielt, das hat auf Anhieb nicht so gut geklappt oder ich habe es nicht so verstanden, <lacht> aber da muss ich mehr, mehr experimentieren noch. Dann man kann gewisse Parameter für diese Tin-Auflösungen spezifizieren und diverses anderes. Und das ist dann der Layer-Eigenschaftsdialog. Kann man das lesen einigermaßen? Was relevant ist, ist dieser separate Reiter 3D View. Und da kann ich zunächst einmal einstellen, ob alle Objekte gleich gerendert werden oder ob dieser regelbasierte Renderer zum Zug kommt. Dann meine Farben kann ich separat für diffuses Licht, ambientes Licht und Spekular, das ist so Glanzlicht, die Farben einstellen und für die Höhe kann ich jeweils einstellen, ob, ob die absolut ist, also in den, in den Stützpunkten meiner Daten drin sind als z-Wert oder ob er die relativ nimmt, also der z-Wert relativ zu einem Nullpunkt in, äh, interpretiert wird oder ob es äh, vom Gelände den z-Wert beziehen soll. Dann für Punkte kann ich auch noch oder das vor allem auch für diese 3D-Modelle zum Einbinden, kann ich noch die Transformation einstellen von dem 3D-Modell, die Skalierung, Rotation und äh, Transformation. Ja, <lacht> ähm, ja Und speziell für Polygone gibt es noch, dass man Behandlung von, von den Rückseiten, ob die auch gezeichnet werden oder nicht, und äh, ein paar so, Einstellungen, die so aus der 3D-Grafik kommen, Culling und invertierte Normalen, das kann man konfigurieren. Dann Navigation, ich persönlich tue noch relativ gern mit Pfeiltasten navigieren, also nach vorne geht mit, mit dem Pfeil nach oben, nach unten, nach links, rechts kann man nach links, rechts navigieren. Aber sehr, sehr wichtig sind da die Shift- und Kontrolltasten. Mit Shift durchs ganze Modell rotieren und mit Control durch an meinem Punkt, wo ich stehe, rundherum schauen, also den Blickwinkel ändern. Und Page Up, Page Down ist der Lift, also für die Höhe, dass ich äh, den Lift nach oben oder nach unten nehme. Für die Maus äh, gibt es diese Shift und Control Sachen genauso, also du auch mit Shift das Modell rotieren und mit Control den Blickwinkel ändern äh, und die mittlere Maustaste ist immer auf Drehen, Kippen vom Modell und die rechte ist für Zoomen. Schauen wir uns das kurz an, ein Beispiel. Also die Navigationsarten hier, eben Page Up geht den Lift noch hoch Page Ding und, und wenn ich mit Kontroll-Pfeiltaste nach unten, kann ich quasi nach unten den Blickwinkel nach unten kippen und nach oben auf die Seite. Ja. Ich kann jetzt hier auch wechseln das aufs Geländemodell. Das ist jetzt hier noch flach, weil ich es noch nicht zugewiesen habe. Da sieht man die, die 3D-Verläufe von den Höhlen, die sind jetzt über dem Modell, weil das Geländemodell noch nicht die richtige Höhe hat. Das muss ich hier einstellen welches von den Rasterlayern mein Geländemodell ist. So, jetzt liegt das über den Höhlen und natürlich kann ich dann das Autofoto einblenden. Und da sieht man, dass man mal ein bisschen Verzögerung hat mit den Kracheln für die Overlays. Auf den und hier sieht man auch die Probleme mit diesen Lücken, diesen weißen. Das kann man etwas mildern, indem man hier eine es gehört eine, wie heißt das auf deutsch, Randhöhe hier, kann man hier erhöhen auf 50er. Das sind diese Kachelgrenzen vom Geländemodell, wo die Auflösung wechselt. Jetzt sind die eher verschwunden, da macht er dann so eine, eine vertikale Kante und das unterdrückt das dann etwas. Ja. Eben mit Control kann ich hin und her, rundherum schauen und mit der rechten Maustaste einzoomen. Maus ja. Und eben was ich hier zeigen kann, äh, wenn ich die 2D-Darstellung unterdrücken will, dann kann ich da in die Symbolisierung gehen und sagen, Map-ID ist canvas dann wird nur im 2D-Canvas die 2D-Ansicht gerendert und im 3D nicht. <lacht> Attribute abfragen, da gibt es in dem 3D-View auch wieder so einen Infoknopf knopf in 2D und dann kann man klicken drauf und was man hier sieht, <lacht> leider gibt es kein Objekt-Highlighting in 3D, also man ist ein bisschen im Blinden da. Aber dafür in 2D wird es geil. Ja, das ist insofern verknüpft 2D, 3D, aber es gibt noch kein Objekt-Highlighting in 3D. Also schön wäre, wenn das das Geometrieteile hervorgehoben wäre in 3D. Dann eben im Drucklayout kann ich es genauso reinnehmen und kann dann hier entweder numerisch oder interaktiv mein Modell drehen. Dann ab Version 3.6, ja, ich muss langsam aufhören, ich weiß, gibt es äh, Keyframe-Animation. Äh, ich kann mich an eine Stelle bewegen an, im Modell, den Blickwinkel einstellen und den Keyframe setzen, dann zum nächsten Punkt gehen, äh, Keyframe setzen und dann wird dazwischen interpoliert, entweder linear oder, oder nicht linear. Und dann kann man auch äh, Frames rechnen und einen kleinen Film generieren. Das überspringe ich da schnell. Das ist noch wie man aus den Einzelbildern mit FFMPEG pack dann ein, ein Video rechnen kann. Das kann ich euch auch dann in den Folien zur Verfügung stellen. Und das Resultat sieht dann ungefähr so aus. Ja, da sieht man auch wieder diese Blitzer da, die da teilweise kommen, nicht so schön. Etwas, wo man vielleicht noch eine Lösung suchen muss. Wir haben jetzt Kant und Zug auch einen grund, ein, ein Modell vom Seegrund, das ist hier jetzt sichtbar. Aber leider gibt es keine Transparenz und darum kann ich die Seeoberfläche jetzt hier nicht darstellen. <lacht> ja, ich glaube, ich breche das da wieder ab und komme noch zum Fazit. Das wäre ja noch das Modell, das könnt ihr auch in den Folien dann einsehen, wie man diese 3D-Linien generiert und eben was funktioniert noch nicht und was ist äh, geplant, eben dass man das ganze Performance, äh, die Performance verbessert. Bisher ist nur ein CPU-Kern in Verwendung und die anderen nicht, zum Triangulieren zum Beispiel oder zum Laden. Äh, dann eben, dass man noch besser cachen könnte, wenn ich das Projekt zumache, muss er wieder alles neu trinkulieren. Das ist nicht so schön. Äh, in der Navigation gibt es noch kein so Andoridu, du durch lieber mit dem Pfeiltasten navigieren, das ist irgendwie vorhersehbarer. Und eben das Objekt-Highlighting, das geht noch nicht. Natürlich gibt es noch viel mehr Wünsche. Texturen wären noch schön auf Häusern. Ja. Äh, dann, was schon konkret in Auftrag geben wird, ist das Kanten bei 3D Polygonen, dass man bei Gebäuden, das sind jetzt nur die Flächen dargestellt, aber die die Ecken, Kanten nicht oder dass man die auch noch äh, darstellen kann. Das wird in der nächsten Version dann kommen in 3.8. Ja. Schatten, Transparenz, wobei Transparenz viel schwieriger ist als Schatten habe ich mir sagen lassen. Und äh, Beschriftungen als Billboard, das wäre sehr nützlich. Bisher gibt es Beschriftungen fast noch nichts, nur die 2D, die man drauflegt, das ist nicht so zufriedenstellend. Und dann noch ein bisschen so mess auch in 3D, das wäre auch ganz nett. Und weil man ja an Punktobjekten oft äh, so kleine Modelle darstellen will, so Bäume, äh, Bänke und so das Zeug, wäre es natürlich schön, man könnte diese Symbole teilen und äh, in ein Repository die laden können. Ja. Und das sind die Personen, die da in 3D schon gewirkt haben, in Cookies, und ich bin auch schon am Abschluss. Ja Andreas, vielen Dank für diesen echt spannenden Ausblick in die 3D-Welt von QGIS. Wir machen jetzt eine kleine Fragerunde, wer hat Fragen? Also, ich also dein zwei, Höhlenmodell, was du dort liegen hast? Ja, ja ich habe zwei Varianten gezeigt. Das eine war ein Raster, eine Rasterdatei, ein Geotiff. Ja. Das war da, wo das Orthofoto drüber lag. Und diese grünen Linien-Gitternetz, das waren wirklich Linienobjekte, mit jeder Stützpunkt hatte die, die Z-Koordinate. Ja. Nee, ich meine, die, dein reines Modell, die schwarzen Linien von deinen Höhlengängen. Ah, Höhlen, von den Höhlen, ja. ja sind das? Das äh, sind 3D-Polygone gewesen. Genau das. das ja. Sind. So, haben wir weitere Fragen? Das ist jetzt unser Kanton zum Beispiel. Ähm, ja. Ist vorgesehen, Volumenobjekte irgendwann auch in KUGIS 3D darzustellen, also zum Beispiel geologische Schichten, die übereinander gestapelt sind? Also wenn man, man könnte sie als Oberflächen wie die Geländeoberfläche, aber da ist wieder das Problem, da wie sehe ich die gleichzeitig? Da muss ich ein- und ausblenden, oder? Oder eben das eine als Gitter haben und das andere als äh, Fläche. Ja. Oder meinst du wirklich 3D-Volume, also 3D-Pixel? Das ist angedacht, aber nicht konkret in Entwicklung. Ja. Ja. Also Martin Dobias meinte, das wäre interessant zu machen, aber noch nicht weitergedeht. Aber gerade bei der Darstellung, also weil ich hier da Ideen habe, wie man solche Sachen überhaupt darstellt, ohne das dann also mit Transparenzen ist echt schwierig. Ich würde sagen jetzt mal noch eine Frage und ja. zwar eine ganz kurze: Ist der Import von City GML möglich? Ja, ist eine gute Frage. Ähm, Direkt so nicht über OGR kann man es konvertieren in ein anderes Format, wie es da Geopackage oder PostGIS oder so. Ja. Und wenn es ginge, wäre es wahrscheinlich auch nicht ganz so performant. Äh, es gibt auch die JSON-Variante, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die demnächst kommt eher wie die GML. Aber noch nicht direkt ne? Da ist noch eine Frage. Thema Messen und Profile, wenn es auf der Wunschliste steht, wie weit ist das schon gediehen? Noch nicht. Das sind, das ist noch, eben von, den, von der Wunschliste ist nur das mit den Kanten konkret schon in Auftrag gegeben. Also gut, Andreas, dann danke ich nochmal für den tollen Vortrag und ja, auf zum Wechsel.